Hi, mein Name ist Ann-Kathrin Dahlhaus von Meistermarken für Handwerk und Baubranche und heute möchte ich euch mit diesem Video bereits einen ersten Einblick geben in mein Handbuch, wie ihr, ihren, wie ihr ihren Betrieb zur Meistermarke führen könnt. Denn Mitarbeitermangel gibt es ja eigentlich gar nicht. Fehlen die Identitäten schon. Was hat es damit auf sich? Ich betreue seit Jahren... Handwerksbetriebe bei der Identitätsentwicklung und wir konnten dadurch sehr gute Erfolge erzielen, um Mitarbeiter zu finden. Denn diese Betriebe haben keinen Mitarbeitermangel aufgrund einer sehr guten Firmenidentität. Das heißt, das Handbuch wird Ihnen zeigen, wo Sie aktuell stehen, warum es Mitarbeitermangel gibt, warum Sie keinen Mitarbeiter finden. Es wird Ihnen aber auch zeigen, wie man Strategien und Identitäten entwickelt, damit Sie in Zukunft Mitarbeiter magnetisch anziehen. Denn Agenturen versprechen Ihnen aktuell wirklich das Blaue vom Himmel. Sie gehen irre viel Geld aus für Werbeanzeigen und was kommt am Ende des Tages dabei rum? Kaum etwas oder wirklich sehr, sehr schlechte Bewerber. Und ich finde, damit müssen wir echt mal langsam aufhören. Sparen Sie sich bitte das Geld, hören Sie auf, Geld in diese super teuren Stellenanzeigen zu pulvern. Mitarbeitermangel geht auf. Echt anders. Also, das Handbuch wird Ihnen zeigen, warum es diesen Mitarbeitermangel überhaupt gibt und wie Sie einen Betrieb mit einem guten Ruf aufbauen. Denn wir kaufen nicht, was wir haben wollen, sondern wir konsumieren, wer wir sein möchten. Was heißt das? Wir brauchen dafür eine Strategie und eine Identität. Nehmen wir das Beispiel Fußball. Alle haben das gleiche Ziel, alle wollen gewinnen, aber es gibt dazu verschiedene Identitäten, wie man dieses Spiel gewinnen kann. Sagt ein Manuel Neuer, er möchte aussehen wie Oliver Kahn, wird er das Spiel wohl nicht gewinnen. Und gleich ist es auch mit ihrem Betrieb, zum Beispiel Dachdecker, Schreinerei, irgendwo im Handwerk oder Baubranche. Darauf bin ich spezialisiert, um Identitäten zu entwickeln, damit sie keinen Mitarbeitermangel mehr haben. Das heißt... Meine Philosophie ist, und meine Methode ist, Sie brauchen Attraktivität und Sichtbarkeit, damit Sie dem Mitarbeitermangel ade sagen können. Das Handbuch wird Ihnen zeigen, wer Sie eigentlich sind als Betrieb. Es gibt verschiedene Wertetype. Es gibt verschiedene Betriebe. Sind Sie die Bodenständigen, die Traditionellen oder sind Sie eher die Pioniere und die Eroberer? Je nachdem, wo Sie sich ansiedeln, haben Sie auch ganz verschiedene Werte. Also es macht überhaupt gar keinen Sinn, wenn jeder Betrieb damit wirbt, dass er Zuverlässigkeit und Qualität ganz hoch schreibt. Denn eigentlich hat er ganz andere Werte, mit denen sich Mitarbeiter und auch potenzielle Kunden identifizieren können. Denn das ist das Wichtigste, dass sich Mitarbeiter mit dem Betrieb identifizieren. Und identifizieren können und dafür leben. Also, das Handbuch... Im Groben zusammengefasst wird Ihnen zeigen, wie ich arbeite, was meine Erfolgsformel für Handwerksbetriebe ist. Basierend auf einer Analyse, einer Strategie, einer Identität, der Designentwicklung hin zu großen Meistermarken, wie Sie langfristig erfolgreich Mitarbeiter gewinnen. Das Handbuch wird Ihnen auch zeigen, wie es gewisse Checklisten abzuarbeiten geht damit sie einfach auch zur Meistermarke werden. Also von der Analyse, Strategie, Identität, Design bis hin zur Marke. Ganz einfach erklärt. Das ist das System. Wir bilden das Fundament über den Meisterkurs. Das heißt, wir stellen die Basis von Strategie, Strategie und Identität, darauf aufbauend das Meisterlogo und auch die Meistermarke über eine ganz große langfristige Zusammenarbeit ich selbst komme aus einer Schreinermeisterfamilie und weiß, wo der Schuh drückt, in Handwerksbetrieben. Ich wohne im bodenständigen Münsterland und mir liegt es am Herzen, meine Kunden langfristig zu betreuen. Ich möchte ihnen wirklich nicht einmal großes Geld aus der Nase ziehen, sondern ich möchte sie langfristig zum Erfolg verhelfen. Viele meiner Kunden betreue ich wirklich schon seit Jahren und das auf Augenhöhe und an einer super guten Zusammenarbeit, auf ehrlicher Basis. Also, wenn Sie Interesse haben an diesem tollen Handbuch, das über 100 Seiten lang ist, also es ist wirklich eine Fiebe geworden mit all meinem Wissen, was ich habe, mit super guten Praxisbeispielen, dann können Sie mit diesem Handbuch herausfinden, wie Sie eine Basis herstellen, wie Sie Identität und Design entwickeln und wie Sie langfristig erfolgreich sind. Da dieses Handbuch aber so umfangreich ist und so groß ist, wird es dieses Handbuch nicht für alle geben Und es wird auch gar keinen Sinn machen, dass jeder dieses Handbuch mit 100 Seiten durcharbeitet. Daher stelle ich Ihnen die Option, tragen Sie sich einfach einen Termin ein in meinen Kalender. Wir telefonieren 15 Minuten, ganz unverbindlich. Es läuft nicht auf irgendein Verkaufsgespräch hinaus oder auf eine Zusammenarbeit. Wir sprechen kurz darüber, wo Sie aktuell stehen und ich kann Ihnen danach ganz ehrlich sagen, ja, das heißt Meisterhandbuch macht für Sie Sinn oder nein, das, damit verschwenden Sie wirklich einfach Ihre Zeit. Und wenn es Ihnen zusagt und es für Sie passt, dann schicke ich Ihnen das Meisterhandbuch ganz kostenlos und unverbindlich per Post zu. Ich freue mich von Ihnen zu hören und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Arbeitstag. Ciao!